meisterwissen prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet marktanteil eines unternehmens was versteht man unter dem marktanteil eines unternehmens der marktanteil eines unternehmens gibt den eigenen umsatz bezogen auf das gesamte marktvolumen wieder das war ein kurzer einblick in das thema Marktanteil eines Unternehmens. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.